Servus und Hallo bei Not Another Dog Show. Heute geht es einmal um äh, den Daniel B., mit dem ich in Bernau war. Dort kannte ich ihn aber nur unter dem Namen Hunky. Äh, ich habe ihn da am allerersten Tag gesehen. Es war halt total krass. Da lief Typ rum mit, ähm, mit blauen Hosen, die halt die meisten hatten, ein graues Hemd da angehabt, einen äh, grauen Irokesenschnitt mit so langen äh, Stacheln und vorne keine Zähne mehr drin. <lacht> lief er da halt rum und ähm, ja, war halt sichtlich schon länger da. So wie er die Leute ja gekannt hat. Er war im Bernau Haus 1. Ich dem Namen Kinse. Und äh, hat nicht lange gedauert. Ich glaube eine Woche oder zwei. Dann haben wir uns im Hofgang schon kennengelernt gehabt und gequatscht miteinander. Und das war halt echt ein so ein Kerle. Da ist ein ganz netter Kerl voll lustig drauf. Aber in manchen Beziehungen habe ich es halt nicht verstanden, was er damit bezwecken wollte. Auf ihn war es halt ein Statement ein politisches Statement wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, was er damit wirklich bezwecken wollte. Aber er hat halt äh, als, als Ziel gehabt, immer über Weihnachten im Bunker zu sitzen. Und er wollte unbedingt äh, Silvester 1999, 2000, in der, also Jahrtausendwende, wollte er im Bunker verbringen. Er hat gesagt, es ist wurscht was, ist. ich flippe hier so lange rum, müsste mich im Bunker sperren her, damit ich halt genau da im Bunker bin. Das ist mein Ziel. <lacht> ich, bin ja, noch ein paar Jahre hin und äh, warum? Und dann sagt er, ja, pass auf, äh, ich, ich möchte da nicht raus mehr. Ich versuche jedes Mal, so kurz vor Ende, oder wenn ich draußen bin, dann passiert mir was, ich, dass ich gleich da wieder drin bin. Mir gefällt drin besser. Er ist also nicht schwul oder so, aber er meint, er hat auch keinen, keinen Bezug zu der Frauenwelt. Er muss sich um nichts kümmern. Er hat sein Zimmer, also seine, seine Zelle. Er hat sein Essen. Das war eine Schweinephrase, eine wirklich ekelhafte Fraß manchmal. Je nachdem, wer halt gerade eingesperrt ist und wer da gerade in der Küche ist. Ein hat ist sogar besser als Urhaft. Auf jeden Fall. Er sagt, da ist es ihm egal, wir sterben nicht, er hat sein Essen, sein Trinken, sein Schlafen, Tabak, kann er arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Und er lernt Laufen, äh, interessante Menschen kennen. Wobei ich sagen muss, da hat er recht. Aber es war es auch schon, ja, die Freiheit ist ja trotzdem weg. Aber ja, Panky war ein netter Kerl, so, bei uns gut verstanden. Ich glaube, was aus dem geworden ist, ja. ob er das wirklich durchzogen hat oder nicht. Ob man da vielleicht sogar noch drin sitzt. Wer weiß das schon? Ja, Leute. Ich hoffe, dass äh, die wenigsten von euch Bekanntschaften im Gefängnis machen müssen, falls ihr Drogen nehmt. Ja? Auch wenn kein Gefängnis drogenfrei ist und viele Leute im Gefängnis erst anfangen. Die Welt da drin die ist äh, ja. richtig kalt und grau, und duster, beklemmend. Ja. Wenn du Glück hast, auch jung bist und jugendhaft irgendwo bist und vielleicht nicht in Bayern, dann kannst du vielleicht sogar Playstation auf deiner Zelle. Vielleicht auch als Erwachsener, wenn du nicht in Bayern sitzt. Aber wenn du in Bayern sitzt, dann hast du einen Fernseher mit vielleicht zwei, drei Sendern die du über einen Tennis kriegst oder was ich heute vielleicht schon mehr, weil es gibt ja digital, aber weißt du, das ist kein Ding und nicht erstrebenswert. Wir haben uns alle tun, so hart Typen, oder Knasten, das ist nicht erstrebenswert. Besser ist, du setzt dich dafür ein, dass es egal wird.